Feste Maschen zusammen abmaschen ist einfacher als man denkt. Dazu stichst du zuerst in die erste Einstichstelle ein und holst nun den Faden. Anschließend stichst du in die nächste Einstichstelle ein, holst wieder den Faden und ziehst jetzt den Arbeitsfaden durch alle drei auf der Nadel liegenden Schlingen. Das war's schon.